Kennen Sie den Unterschied zwischen einerseits der Situation im Auto, bei der jemand vor Ihnen Sie weil er besonders langsam fährt und Sie es eilig haben und der Situation, wenn Sie es eilig haben, einen Parkplatz rechtzeitig zu finden und hinter Ihnen hupt jemand ständig. Es ist die gleiche aus einer unterschiedlichen Perspektive. Manchmal sind Sie in der einen Situation und manchmal in der anderen und in beiden haben Sie kein Verständnis für die Situation des Anderen, obwohl sie tatsächlich beide Positionen kennen. Und in beiden Fällen gäbe es weniger Herzinfarkte auf der Welt, wenn in beiden Situationen beide sich in den Anderen einfühlen würden. Übrigens, das trifft auch auf Beziehungen zu. Da gäbe es weniger Beziehungsinfarkte, wenn beide Partner sich erstens in das Unwohlsein des Anderen einfühlen würden und zweitens akzeptieren, dass der Partner nicht absichtlich ärgert, auch wenn man gerade unzufrieden mit seinem Verhalten ist.